<SILENCbilan> <sia. Sie> sudah saya perkenalkan sudah. Kenapa apa-apa Kennt ihr, die Geräusche da, ja. die laute Geräusche, sind ja Schwalben dort, ja? Okay. Aus dem Haus. Das ist ja ein großes Geschäft bei uns, hier. Schwalbenzucht, nicht wegen Fleisch von Schwalben, aber wegen Speichel, ne? Speichel, also Nest, ja, also Nest wird ja von den Speicheln der Schwalben dann gebaut. Okay. Dann, das? die werden verkauft, ja. Also, das kostet ein Kilo ca. 2000 Euro, Ui. so 30 Millionen ca. Ne? Ein Kilo Schwabennest. Ja, Schwabennest. Okay. Das wird auch schon ein großes Geschäft bei uns, ne? Was macht man damit? Das wäre Spezialitäten oder irgendwie mal so äh, Medikament oder was? Es wird nach Japan oder China vielleicht geschickt, ne? Auf Bali selbst nutzt ihr das gar nicht. Ihr verkauft das alles Japan und China. Ja. Ja, einfach vorsichtig. Nicht, dass wir dann so zerfallen. Wir machen das einfach nur so langsam. Nicht? Kein. Nicht so schnell. Oi, hey, da, raulach, hey. Frage, ob es Schlangen gibt. Nein, sagt er. Nein. Die Schlange hat Angst vor Menschen. Hier, äh, hier ist gut. Ja. Hier die Früchte. Wenn man irgendwie mal mal ein Problem hat, ja. Die kann man essen, ja? Die, die junge Früchte von den Jambus heißt das, ja. Ja, genau, das. Ja. Die Jambu, die kann man als Medikamente nehmen. Leider, das gehört den Mann hier. Die können nicht stehlen. Welche kann orang bisa makan buah jambu yang tadi itu sebagai obat sakit perut. Ini adalah acara trekking di Tipe Batu. So, rice, Die sind auch schon frisch angepflanzt. Ya. ya kayaknya yang cewek ini takut sama binatang-binatang. Pinter, kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau die Batterie, die Batterie leer ist. Ja, ich <lacht> bin ja... Ich habe ja die Sava. Die Sana. Ja, die machen die wegen Unkraut, ne? die muss dann Umkraut entfernen von den Reisfeld da gibt es dann Gras oder manchmal auch Schnecken, ja die zerstören Pflanzen. Ja? Wo sind die Schwalben? Da, drinnen. Das ist aber auch Stunban, diese Geräusche ist ja keine echte Geräusche von den Schwalben, Echt? aber Stonbahn. Ne? Echt? Ja. Aber warum? Damit andere Schwalben auch reinkommen. Aber damit die dann wissen, dass die da leben oder wohnen oder Nest haben. Ne? Ach so, das ist nicht echt. Nein, ja, ist auch schon wann. Weil klingt so, als wenn da 100 Schwalben sind. Ja, sind vielleicht nur einige da. Ya agak heran Saya bilang itu suara dari Alat dan Bukan suara asli dari Dari burung apa namanya ini Lupa saya. Walet, walet, sorry sorry, sorry walet Dia selalu takut binatang istrinya Jadi Kalau ada dia lihat Kambing Atau lihat bebek, dia ketakutan atau lihat ayam Uh, wir können irgendwo mal hier sitzen. Kein Problem. Okay, ich möchte doch andere Schuhe anziehen. Ah ja, yeah. ist in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal tempat berhenti sebentar mau ganti sepatu, mungkin oh, di situ. Yeah. Ini boleh. Ya. Yeah. Dia mau berhenti ganti sepatu atau pasang kaos kaki dulu. Hmm. Mungkin kakinya sakit. Ya. Yeah. Lihat sepatunya. Hier, können, können wir auch schon da uns draufsetzen. Ist zu hoch vielleicht für dich. Das ist Jackfrucht Jack hier. Jagfrucht. Jack Nangka. Das Ja? Ja, da brauchst du so Socken ja, Ich habe die Socken ausgelassen, und ich dachte, wenn wir durchs Wasser laufen, ist etwas angenehmer barfisch. Irgendwie. Ja, erstmal laufen wir durch die Reißfelder. Dann später, wenn wir dann zum Wasserfall hingehen, dann erst dann die Wasserschuhen sage ich mal, ne Ja. ja. Oh, ja. Jetzt Oh, Ja. Okay. Papaya, hast hat du Papaya gesehen? Ja, die di Papaya Früchte. ja. Ja, ja, ja. nanti makan di hutan? ja. Oh, yeah. yeah, yeah, yeah. hutan. Oh, yeah